Hallo und willkommen zum Basic 2. Ich bin Christina und in Basic 1 haben wir uns die schriftliche Addition und Subtraktion angeschaut. Dabei haben wir uns am Ende gefragt, wie man zum Beispiel 579 plus 443 oder 673 minus 299 lösen kann. Du fragst dich jetzt, was daran anders ist zu den Rechnungen von Basic 1? Na, ich zeig's dir. Fangen wir an mit 579 plus 443. Wir schreiben die beiden Zahlen zuerst stellen wir es richtig untereinander. Das heißt, Einer unter Einer, Zehner unter Zehner und Hunderter unter Hunderter. Dann machen wir einen Rechenstrich unter dem zweiten Summanden. Aber diesmal lassen wir etwas Abstand zwischen dem zweiten Summanden und dem Rechenstrich. Wenn du willst, kannst du neben dem zweiten Summanden ein Plus schreiben, damit du genau weißt, was zu tun ist. Bei der Addition kann man von oben nach unten rechnen oder von unten nach oben, da ja das Kommutativgesetz gilt. Ich rechne jetzt von unten nach oben. Fangen wir an mit den Einerstellen. 3 plus 9 ergibt 12. Jetzt siehst du vielleicht auch den Unterschied zu den Rechnungen Basic 1. Im Basic 1 hatten wir im Ergebnis immer nur Zahlen, die nicht größer als 9 sind. Jetzt haben wir aber den 12 Schreiben wir den 12er jetzt einfach ins Ergebnis. Nein, nicht ganz. Wir befinden uns ja gerade bei den Einern. 3 Einer plus 9 Einer sind 12 Einer. 12 Einer sind ja aber auch 1 Zehner und 2 Einer. Jetzt haben wir zwei Einer und einen Zehner. Das heißt, wir können die zwei Einer ins Ergebnis schreiben und den einen Zehner nehmen wir mit in die Zehnerspalte. Das heißt, die Einerstelle des Ergebnis ist der Zweier und den einen Zehner nehmen wir mit in die Zehnerspalte. Jetzt schauen wir uns die Zehnerspalte an. Ein Zehner plus vier Zehner plus sieben Zehner sind zwölf Zehner. Das heißt, wir haben den einen Zehner plus die vier Zehner plus die sieben Zehner sind zwölf Zehner. Zwölf Zehner ist aber das gleiche wie ein Hunderter und zwei Zehner. Das heißt, wir können die zwei Zehner ins Ergebnis des Zehners schreiben. Das heißt, die Zehnerstelle stellt das Ergebnis ist der Zweier und den Einhunderter nehmen wir mit in die Hunderterspalte. Jetzt schauen wir uns die Hunderterspalte an. 100er plus 400er plus 500er sind 10 er Das heißt, in den von den 100er von davor plus 400er plus 500er sind 10 er 10 Hunderter ist ja das gleiche wie 1000er und 0 Hunderter. Deswegen ist die Hunderterstelle das Ergebnis der Nuller. Und die Tausende des Ergebnis ist der Einser. Daraus folgt, dass 579 plus 443 gleich 1022 ist. Jetzt bist du in der Reihe. Wie viel ergibt 367 plus 554? Schreib die beiden Zahlen zuerst Stellenwert richtig untereinander und mach einen Rechenstrich darunter. Super, genauso sollte es schon. Vergiss nicht auf dem Platz zwischen dem zweiten Summanden und dem Rechenstrich. Wenn du willst, kannst du wieder ein Plus neben den zweiten Summanden schreiben, damit du genau weißt, was zu tun ist. Und jetzt rechne es aus. Großartig, die richtige Antwort lautet 921. 367 plus 554 ergibt 921. Und jetzt schauen wir es uns noch mal zusammen an. Ich rechne wieder von unten nach oben. 4 plus 7 ergibt 11. 11 besteht aus einem Zehner und einem Einer. Das heißt, die Einerstellungsergebnis ist der Einser. Und der eine Zehner kommt mit in die Zehnerspalte. Ein Zehner plus 5 Zehner plus 6 Zehner sind 12 Zehner. 12 Zehner besteht aus einem Hunderter und zwei Zehnern. Deswegen ist die Zehnerstelle das Ergebnis der Zweier und der eine Hunderter kommt mit in die Hunderter Hunderterspalte. 100 plus 500 plus 300 sind insgesamt 900er Das heißt, die 900er kommen In die 100. Spalte des Ergebnisses. Das heißt, die 100. Stelle des Ergebnisses ist der 9er. Und daraus folgt, dass 367 plus 554 gleich 921 ist. Weiter geht's mit der Subtraktion. Im Basic 1 haben wir uns zwei verschiedene Verfahren angeschaut, und zwar das Ergänzungsverfahren und das Abziehverfahren. Du hast dir eins von den beiden Verfahren aussuchen können, welches dir leichter fällt. Heute stelle ich dir wieder beide Möglichkeiten vor und du kannst wieder das Verfahren nehmen, welches dir leichter fällt. Fangen wir an mit dem Abziehverfahren. Wie viel ergibt 673 minus 299? Wir schreiben die beiden Zahlen, wieder stellen wir es richtig untereinander und machen einen Rechenstrich darunter. Da wir subtrahieren, brauchen wir ein Minus neben dem Subtrahenten. Beim Abziehverfahren rechnen wir von oben nach unten. Fangen wir an mit den Einern. 3 minus 9 ist in den natürlichen Zahlen nicht lösbar. Aber es gibt einen Trick. Wir haben ja im Minuenten 7 Zehner. Wir können uns einen Zehner davon nehmen, damit die Rechnung lösbar ist. 13 minus 9 ist ja lösbar. Wenn wir das machen, müssen wir aber die Anzahl der Zehner im Minuenten um 1 reduzieren. Das heißt, statt 7 Zehner im Minuenten haben wir nur noch 6 Zehner, weil wir einen Zehner zu den drei Einern dazugeschrieben haben. Ein Zehner ist ja auch 10 Einer. Deswegen haben wir jetzt statt drei Einern 13 Einer. 13 minus 9 ergibt 4. Deswegen ist die Einerstelle das Ergebnis der 4er. Jetzt schauen wir uns die Zehnerstellen an. Wir haben jetzt nur noch 6 Zehner. 6 minus 9 ist aber wieder in den natürlichen Zahlen nicht lösbar. Jetzt müssen wir den gleichen Trick wie von vorher machen. Wir haben ja im Minoenden 6 Hunderter und können wir uns ja 100 Hunderter davon nehmen, weil 100er sind 10 Zehner und schreiben statt 6 Zehner 16 Zehner hin. Wenn wir das machen, müssen wir die Anzahl der Hunderter im um 1 reduzieren. Das heißt, wir haben nur noch 5 Hunderter. 16 minus 9 ist lösbar und ergibt 7. Deswegen ist die Ergebnis der 7er. Jetzt schauen wir uns die Stellen an. Wir haben jetzt noch 5 Hunderter und rechnen minus 2. 5 minus 2 ergibt 3. Deswegen ist die Ergebnis der Dreier. Daraus folgt, dass 673 minus 299 gleich 374 ist. Weiter geht es mit dem Ergänzungsverfahren. Wir nehmen wieder die gleiche Rechnung, schreiben die Zahlen wieder stellenwert richtig untereinander, machen einen Rechenstrich darunter und schreiben das Minus in den Subtrahenden. Beim Ergänzungsverfahren rechnen wir von unten nach oben. Fangen wir an mit den Einerstellen. 9 plus wie viel ergibt 3? Diese Rechnung ist in natürlichen Zahl nicht lösbar. Deswegen brauchen wir wieder unseren Trick. Im Minuenden haben wir als 7 Zehnern. Ein Zehner sind gleich 10 Einer. Das heißt, wenn wir uns einen Zehner nehmen, dafür nur noch 6 Zehner im Minoenten haben, und diesen einen Zehner bzw. 10 zehn Einer zu den 3 Einern dazugeben im Minoenten, dann haben wir die Rechnung 9 plus wieviel ergibt 13? Diese Rechnung ist erlösbar. 9 plus 4 gibt 13. Deswegen ist die Einer Einerschläsergebnis der Vierer. Das heißt, wir haben uns von diesen 7 Zehnern einen Zehner genommen weil das ja auch 10 Einer sind, und zu den 3 Einer dazu addiert. Jetzt schauen wir uns die Zehnerspalte an. 9 plus wie viel ergibt 6? Diese Rechnung ist wieder in den natürlichen Zahlen nicht lösbar, deswegen brauchen wir unseren Trick. Wir haben ja im minuenden 6 Hunderter. Ein Hunderter sind 10 zehn Zehner. Das heißt, wir nehmen einen Hunderter, das heißt, wir haben nur noch 500 Hunderter im Minuenden und schreiben einen Hunderter, beziehungsweise 10 Zehner dazu zu den 6 Zehnern. Dann haben wir die Rechnung 9 plus wie viel ergibt 16. Diese Rechnung ist lösbar in den natürlichen Zahlen. 9 plus wie viel ergibt 16, 9 plus 7 ergibt 16. Deswegen ist die Zehnerschläge das Ergebnis der 7er. Jetzt schauen wir uns auf die Stellen an. 2 plus wie viel ergibt 5, 2 plus 3 ergibt 5. Deswegen ist die 100er Ergebnis der Dreier. Und daraus folgt, dass 673 minus 299 gleich 374 ist. Jetzt bist du wieder an der Reihe. Wie viel ergibt 428 minus 183? Schreib die beiden Zahlen zuerst stellenwert richtig untereinander. Super, genauso sollte es ausschauen. Und jetzt rechne es aus. Perfekt, die richtige Antwort lautet 245. Wenn du das Abziehverfahren verwendet hast, hast du gerechnet 8 minus 3 ergibt 5. Deswegen ist die eine Schlussergebnis der der er 2 minus 8 ist in der natürlichen Zahlen nicht lösbar. Deswegen hast du dir von den 400er Minuenden einen genommen und dazu geschrieben zu den 2 Zehnern. Das heißt, wir haben dann 12 Zehner. Und streiche 100er weg und haben im Minuent nur noch 300er. 12 minus 8 ergibt 4. Deswegen ist die 10 er der 4er. Und 300er minus 100er sind 200er. Deswegen ist die 100 er der 2er. Beim Ergänzungsverfahren hast du gerechnet, 3 plus wie viel ergibt 8? 3 plus 5 ergibt 8. Deswegen ist die 1 der 5er. 8 plus wie viel ergibt 2 ist in natürlichen Zahlen nicht lösbar. Deswegen brauchen wir wieder den Trick. Von den 400er Minuenten nimmt man sich einen und schreibt ihn zu den 2 Zehnern dazu. Das heißt, wir haben dann 12 Zehner. Wir haben schon wegen dem Abziehverfahren das durchgestrichen und wir haben dann noch 300er Minuenten. 8 plus wie viel ergibt 12? 8 plus 4 ergibt 12. Deswegen sind das das Schlussergebnis der 4er. Und 1 plus wie viel ergibt 3? 1 plus 2 ergibt 3. Deswegen ist die 100 er das Ergebnis der 2er. Und daraus folgt, dass 428 minus 183 gleich 245 ist. Wenn du jetzt mit größeren Zahlen rechnen magst, schau dir das nächste Video an. Ich freue mich auf dich. Bis bald!